Unser Ankündigungspunkt heute ist eigentlich das Jeans-Läden Zu uns kommen ganz viele Kunden, sagen, ich fahre viel Fahrrad und meine Jeans ist immer hier. Ich habe Ich, ich habe eine zu Hause liegen, die hat dachte schon, wo frisch Okay, ja, also bei euch. Könnt ich über oh, ja, wir haben auch hier eine Karte mit. Ja. mit. Ähm, genau, das ist so der einfachen Punkt und heute haben wir einfach alles äh, mit Fahrrad mitgebracht. Wir haben ganz viele T-Shirts mit Fahrradjeans, Bügelflicken mit Fahrrädern. Socken. Also, wir sind einfach ich hier vorne in M2 gleich zu finden. Ähm, alles, was fair und nachhaltig ist. Und die Nachhaltigkeitsnotiz mit immer die, die man schon im Schrank hat und das irgendwie reparieren wir. Okay. Das Aber Textil das ist top, das ist Textil. Genau, oder? ja. Beziehungsweise ja. ja. also, es geht ein bisschen darüber hinaus in Richtung Geschenkartikel. Aber es ist sehr und sind Sie zufrieden mit Ihrer Lage hier? Ich sage mal so, hier können Sie wahrscheinlich nicht bezahlen und die Kunden kommen sehr gezielt zu uns. Und wenn man uns einmal gefunden hat, dann sind wir ja gut zu erreichen. Also dann sind wir ja fast am dem Nee, Das ist so Nein, Laufkundschaft nicht. Wir müssen anderswo auf uns aufmerksam machen. Deswegen sind wir auch sehr dankbar, wenn wir hier einfach sein können und sagen, ja, da ein paar Meter weiter ist der Laden immer zu finden. Prima, vielen Dank. Erfolg.